Ein ganz normaler Dienstagnachmittag. Plötzlich geht ein Teenager über die Straße. Yum yum yum yum. Macht stark und bringt Power. Jetzt im Supermarkt.